Beide Armlehntypen lassen sich auch durch einen Schnellspannverschluss am Träger in der Breite regulieren. Öffnen Sie dazu den Schnellspannverschluss an der Unterseite des Sitzpolsters, bestimmen Sie die Breite durch Ziehen der Armlehne nach außen oder innen und stellen Sie anschließend den Schnellspannverschluss wieder fest. Durch die individuell einstellbare Lumbalstütze können Sie die Wölbung der Rückenlehne im Bereich Ihrer Lendenlordose anpassen. Für die Höheneinstellung der Lumbalstütze schieben Sie das rückseitig angebrachte Drehrad in der Langlochführung nach oben oder unten, was den Höhenänderungen der Lumbalstütze entspricht. Des Weiteren können Sie die Lumbalstütze nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe an Ihre Rückenkontur anpassen. Dazu das Drehrad gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Wölbung zu verstärken. Ein Drehen mit dem Uhrzeigersinn bewirkt eine Abschwächung der Wölbung. Die Trainbackmatik reagiert auf den Anlehndruck und synchronisiert Sitz und Lehne automatisch für einen körpergünstigen Bewegungsablauf von der aufrechten bis zur rückgeneigten Haltung. Für die Einstellung der Neigung den rechten hinteren Bediengriff nach oben ziehen und halten. Rückenlehne und Sitzpolster folgen nun ihren Bewegungen. Lassen Sie den Hebel los, so bleiben Rückenlehne und Sitzpolster in der momentanen Neigung fixiert. Den Permanentkontakt aktivieren Sie, indem Sie den Bediengriff nach oben ziehen und nach hinten drücken. Die Trainbackmatik ermöglicht Ihnen weiterhin, den Rückenlehndruck stufenlos einzustellen. Unter dem Rückenlehnendruck wird der Widerstand der Rückenlehne beim Rückneigen bzw. der Schub beim Vorneigen verstanden. Den Rückenlehnendruck verändern Sie durch Drehen am Handrad vorne mittig unterhalb Ihrer Sitzfläche. Drehen Sie dieses Handrad im Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehndruck zu. Drehen Sie dieses Handrad gegen den Uhrzeigersinn, so nimmt der Rückenlehnendruck ab. Die Nackenstütze können Sie in der Höhe durch Überwinden des Rasterwiderstandes verschieben. Optimal sollte diese in der Höhe des unteren Hinterhauptes eingestellt sein. Die Neigung können Sie durch das integrierte Gelenk optimal anpassen.